Also, das heißt, ganz viel Backtracken jetzt. Ich habe die Aufnahme schon gestartet. Keine Sorge. Ich gucke mir die Einzelteile immer an am Anfang und Ende, ob ich was rausschneiden muss, zwischendurch auch. Ja, also. Äh, ich habe rausgefunden, ich habe gerade mega viel, gespielt, was ich machen muss. Ich erkläre das nochmal für YouTube. schnell. Äh, das heißt, als erstes muss ich das hier ablegen. Dann... Ich gehe jetzt nach Guide. Das ist grünes Kraut. Ich nehme das mal mit, weil ich keine Heil Items dabei. Habe. Das ist mega viel Kraut, ich nehme alles mit. Ich kann ja Heilkraut kombinieren. Ich wollte gerade sagen, ich nehme keine Heil-Items mit, aber anscheinend nehme ich heil mit. Da ist auch eine Shotgun. Blaues Kraut, okay, das bald ich mal. Anna? Ah, Ah, ne. Das ist. Okay. Ich gehe jetzt Stück für Stück durch. Ich muss zuerst nach oben den okta holen. Ich glaube, das ist der, den wir mit ähm, Claire zuschneiden mussten und einsetzen. Ja, ich spiele jetzt mega nach Guide, nicht, weil, weil ich anscheinend fünf Sachen übersehen habe schon wieder, nur weil ich zu Claire gerusht bin. Das ist voll dumm, aber es ist, wie es ist. Und zwar haben wir... Ich habe den Briefbeöffner, das war richtig. Äh, den Briefbeschwerer, nicht Brieföffner. Das war alles richtig. Allerdings. Habe ich das? Doch, ich habe die Magnum. Ich habe ja deswegen gespeichert, weil ich die Magnum habe. Und fünf andere Items ignoriert. Das ist nice. Okay, wo komme ich denn da? Ich vermute mal, so ganz dumm, wenn ich den Kran bewege, wird das Eis brechen. Ihr könnt dort über das Eis zum Oktaventilgriff laufen, aber ich kann. Ah nee, nach rechts in den Maschinenraum und im Maschinenraum können wir. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Alles klar. Der komplette untere Stock ist eingefroren. Deswegen können wir nicht in den dritten Stock, in das dritte Stock runter. Deswegen ist auch verschlossen nicht, weil verschlossen ist in dem Sinne. Sondern weil einfach Eis vorne dran ist. Die bewegen sich einfach. Den muss ich jetzt mitnehmen, deswegen stehen Zombies auf gleich. Kannst du bitte... Kannst du bitte... Dankeschön. Ja. Nein, drehe ich nicht um, lauf nach vorne. Ich will hier raus. Jetzt muss ich mich wieder umdrehen mit dieser geilen Steuerung. Runterkreis, runterkreis. Nein! Ein Fuckvieh! Wie werde ich das Vieh los? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich dann, wenn ich halb tot bin. Mann. Ja, okay. Nach einiger Zeit. Chris macht das. Fuck it. Ich heile mich noch nicht. nicht. Nicht wert. Ich könnte eine grüne... Eine normale grüne würde das schon wieder regeln, ne? Bin ich vergiftet? Nein, ich bin nicht vergiftet. Da, da, hier diese Türe war richtig. Hier muss ich ja sowieso hin. Und jetzt muss ich, wo ich die Magnum gekriegt habe, hin. Das ist unten. Ja, schon wieder viele vor sieben. Nicht schlecht. Ja! Ich, ja, ich, ja, ich, ich wollte eigentlich auch Assassin's Creed weiterspielen. Ich habe tatsächlich endlich geschafft, eigentlich alle Videos äh, zu schneiden, außer den Nasenlock noch. Äh, da arbeite ich noch dran, das ist nicht viel. Mach Fortschritt. sind glaube ich noch sechs Videos, die ich rausrennen muss. Plus ist das alles von heute. Also noch mal drei Stück vielleicht von heute momentan, vielleicht noch mehr. So, wo ist es hier Gegengift? Kann ich? Wenn ich noch mal sterbe, mache ich es dann noch mal neu. Kann ich den einfach benutzen? Smart. Oh ja, smart. Naja, die Tür hat nichts abgekriegt, alles klar. Ja, oh. da wäre vielleicht das Heilmittel da. Was ist denn das Heilmittel? Ja, das habe ich gemacht. Okay. Das Serum befindet sich im Waffenraum. Im Waffenraum, in dem ihr das Fl dass ich die Flammen löschen musste, um an die Magnum zu gelangen. Das müsste ja hier sein. Ja, ja, ist okay. Alter. Ja, ich habe es gecheckt. Serum, ich will Serum. I na. No. Code Veronica Serum. Or Claire. Serum Resident Evil Code Veronica. On the shelf opposite of the entrance. und Ja, dann mach halt weg. Entrance ist hier. Dann müsste das hier ja eigentlich hier sein. hier unten. Kann ich das vielleicht holen, nachdem ich weiß, dass Claire vergiftet ist? Wahrscheinlich. Ja, ja. Wir kommen ans Ende, so wie es aussieht. Gut. Ähm, dann habe ich das erledigt. Das heißt, meine nächste Aufgabe ist den Sweeper zu sweepen. Ja. Swiper, don't swipe. Ich schaff das. Und diesmal ohne vergiftet zu werden, weil ich meinen Run damit gekillt habe, basically. Ich habe das Ventil. Ich probier mal, ob ich hier oben mit dem Ventil was machen kann. Eine viereckige Öffnung. Oh! Okay. Ich es probiert. Im Safe Room war ein Ding. Ein Rohr mit einem Aufsatz. Ja, und hier steht wirklich nur, ich muss anscheinend äh, direkt einen Sweeper nehmen, weil da ein Rätsel ist noch komplett. Aber ich probiere mal rauszufinden, ob ich das äh, Rad schon brauchen kann. Das sind nur neue Bereiche des Labors. Das heißt, ich müsste gegen den Sweeper kämpfen, weil unten steht jetzt einfach... Äh, ...werde zugleich von einem Sweeper attackiert und Karussell. Karussell ist das, was ich vorhin gesehen habe. So ein bisschen ignoriere ich ganz kurz, da muss ich vielleicht nachher noch hin. Waldtafel... Ist hier, Anlage, der Kontakt ist und... Jawoll! Bester Mann. Ich hab ein Rätsel alleine gelöst. <lacht> ja. Ich glaube, da stand Shotgun-Munition auf dem Tisch. Ich sollte einfach die Shotgun mitnehmen. ganz. Nee, ich, ich will eigentlich Wer macht einen Bosskampf? Macht Claire einen Bosskampf? Claire ist letzter Part. Mehr Juwelen. Letztes Ausrüsten. Ja. Gegen Bosskampf kommt noch. Gegen Bosskampf kommt noch, aber ich weiß nicht mit wem. Let's go. Oh, der hat mich erwartet. Ich bin vergiftet, wetten? Fuck you! Alright. Da blinkt was, da muss ich hin. Da ist noch ne... Wenn das eine blaue Pflanze ist, ne? <lacht> okay, ein grünes Kraut. Ich dachte, wenn das eine blaue, ein blaues Kraut ist, dann. Fuck you. Das Karussell bewegt sich. War das eine. Libellenflügel. Okay, die stacken oh, Stackness ein Item. Das kenne ich ja gar nicht von dem Spiel, das so nett ist. Okay, was muss ich machen? Nein, nicht hier. Ein vertrauter Raum. Ja. Geht durch den roten Gang zu... Den roten Gang. Geh mal zurück. so pisse. Äh, welche starken. Nein, das war falsch. Hier. Geh zurück und lauf du mein Kabel haut mein Handy weg. Viel zu viel Munition verballert wahrscheinlich. 30 boah, ich muss mal nachladen gleich. Hier wäre blaue Medizin gewesen nochmal. Äh. Ich clear ganz kurz hier hinten, ob da noch was ist. Ja, dachte ich mir. Hier ist Ruhe. Da lag ein. Lag da ein Kopf? Ich hoffe, da lag ein Kopf. Äh, ja, ja. Okay, okay. Ja, benutzt mal. Scheißegal. Äh, ich kombiniere mal kurz. Moment. Geh kurz Item da ja, gleich. Ich, ich mir nur kurz den Kopf an, der am Boden liegt noch. okay. Ich habe aber ein Gegenmittel, das ist gut. war doch verschlossen nee, ich noch nicht geh jetzt mit dem gang mit dem guide mit okay ich gehe kurz item Dumpen und dann muss ich den strom anschalten das habe ich gemacht Okay, und ich muss jetzt... Äh, wirklich Shotgun, aber vom falschen Ort. Äh, ja. Ja, keine okay. ja, okay. Also, äh, ja. So mache ich das jetzt, genau. Ja, ich, ich bin einfach super. Und zwar, du kommst weg. Du kommst weg. Das nehme ich mit zum Nachladen. Und hier Item. Ich behalte den mal. Ich will den behalten. Ich habe eigentlich schon mega Progress gemacht. Ich, ich habe den Drang zu speichern. Ich weiß, ich will ja auch nach. Okay, for real. Ich nehme die Shotgun mit. Scheiß auf die andere Waffe, die ist so useless. Mal kurz. Ich habe das Gefühl, mit so viel Mund kann ich. dachte, oh, ich dachte, ich dacht, es, es passiert das wegen der Kamera. Und jetzt kann ich nach hinten laufen. Der Raum erinnert an den ersten Teil. Also ich hoffe, dass das Rätsel nicht auch so bescheuert wird wie im ersten Teil. Und ja, ich habe wirklich an den ersten Teil gedacht. Da gab es ja diese... Als ein äh, großer Zombie da hinten stand, den ich eingesperrt habe mit der Kiste, ne? Wasserschöpfende Frau mit einer Karte in der Hand. Ich wollte eine Map mit Dreieck eigentlich. Das ist einfach dieselbe Map wie aus dem ersten Teil. Ich erinnere mich, hier habe ich halt wirklich einen Schrank vor diese Tür gestellt, weil da hinten ein Zombie war. Hier sind drei Hazmat suits. Immer blau was ist denn das Aufs Oh! ja anscheinend brauche ich das ja nicht weil ich will mal schauen was hinter dem Büro- Okay, ich muss beide wieder... Nein, ich habe es falsch genommen. Fuck. Anscheinend brauche ich beide nicht. Es das heißt dann, es jetzt beide wieder ein. Rechts. Ja, jetzt habe ich keinen Platz im Inventar dafür. Ich setze mal wieder ein, falls was passiert, wenn ich die Statue leer habe. Magnumkugel kann ich später noch holen. Muss ich dir diese Türe? Ja, ich muss durch diese Türe. Anscheinend spielen Spinnen Ameisen. Da waren Flügel. Ja, da werden die Ameisen rauskommen. An diesem Ort muss ich aber, glaube ich, nichts mehr machen, außer den Flügel mitnehmen. Äh, bevor ich werde den dritten Flügel findet, Lauf nach Osten, rechts. Grünes Kraut, im, Grün, im Raum hinter der Tür, in welchem sich Zombies erfalten, findet ihr nochmal grünes Kraut, blaues Kraut, Pistolenpatronen. Pistolenpatronen kann ich mitnehmen. Aber ich muss nach Osten und dann durch zwei Türen durch, also ich muss nach Osten. damit genommen. Nein, er hätte er eine andere Animation, wenn ich damit hätte. Dieses blöde Übergangsstück hätte ich am Ende mitnehmen können. Sie machen das gut mit Stimmung aufbauen, mit diesem Puls, aber es ist mühsam. Oh, man, Nase pfeift wieder mit dem Atem. Das ist doch schön. Ich finde, es ist so viel einfacher, sich Räume anzuschauen über die Map, als wenn ich es so mache. Einfach wegen der Kamera. Virusforschungsbericht. Die Arbeit am T-Veronica-Virus, den ich der Ameisenkönigin entnommen habe, geht weiter. Die alte... Veronica war das erste überhaupt, nicht die neueste, sorry. Aber... Also wir haben ein Virus, den, wir der den sie der Ameisenkönigin entnommen haben. Weil die aus irgendeinem Grund verrückt sind mit Ameisen und Libellenflügeln. Ähm, und jetzt haben sie ein Virus aus der Ameisenkönigin, damit sie die Ameisen kontrollieren kann. Ja, Ja, okay. Je mehr ich in der Vorstellung, desto beeindruckender bin ich von seinen Möglichkeiten. Ich habe mir den Virus endlich selbst injiziert und herausgefunden, wie ich seine Macht benutzen kann. Ich werde den Fehler vermeiden, den ich bei meinem Vater gemacht habe. Ich werde die Aktivität des Virus durch extrem niedrige Temperaturen verlangsamen, sodass meine Zellen sich ganz langsam verändern. Meinen Berechnungen zufolge wird es 15 Jahren dauern, bis mein Körper resistent wird und in der Lage ist, mit dem Virus zu koexistieren. Da ist die ja! Bis dahin habe ich keine andere Wahl, als mich ganz auf die Kapseln zu verlassen, in der ich mich befinden werde. So wie auf diese unfähige, aber loyale Kriegerameise von meinem Bruder... Für uneingeschränkte Macht muss ich eben auch ein Risiko eingehen. Wenn ich erwachen werde, wenn ich erwache, werde ich die Königin sein. Meine Kinder werden die t den t veronica virus in die ganze Welt tragen. Jedes einzelne Wesen auf der Welt wird nur noch existieren, um mir zu dienen. Denn endlich wird die, dann endlich wird die ganze Welt das perfekte Ökosystem erreicht haben, genau wie ein normaler Ameisenhügel, nur in wesentlich größerem Maßstab. Alexia Ashford. Okay, sie ist wahnsinnig geworden. Das wissen wir ja schon. Sie hat sich selbst zu einer Ameisenkönigin gemacht. Bin ich jetzt nur hier für diesen Bericht? So, ich muss nochmal kurz... Sorry. wie Zucker, wenn ich voll rotiere. Oh ja. Okay, ich muss hier noch mehr machen. Als Zwilling ist wieder Lexi und ich wie zwei Seiten einer Münze, Licht und Schatten. Unter dem Namen Lexi ist ein Muster. Herz, die das Ashford Logo und Krone. Ja. Äh, äh, da gab es einen Hinweis. Es war Herz, i, Alexia, ohne. Was ist mit der? Die Logos sind richtig, sie sind nur anders. Ich muss AA, Krone, Herz, Peak drücken anscheinend. AA? Herz. Ohne? Peak. Ohne Herz? Habe ich einen Fehler gemacht? Krone, Herz, Peak. Fuck, doch falsch. Ashford Krone Herz Peak. Ich weiß noch nicht wieso. Die Ashford wollen Macht und lieben Stiche. I don't know. Ja, hier sollen Würfel rein, so wie es aussieht. Zum Glück habe ich die nicht abgelegt. Oh. oh, das ist das Labor, als sie erwacht ist hier drin. Oh. Als der 15 Jahre den Bericht nicht gelesen hat. Was für ein Idiot. Da ist ja was am Handgelenk. Ja, sorry, Alfred. Das wird gelaufen. Und ich volle dir mute mich natürlich gleich. Okay. Äh, ja, dann... geht zuerst zurück in den Ruheraum, leg den Hebel für die Strom... ...Strom wieder abschalten. Okay, lass mich kurz lesen. Ähm, wir gehen zurückschalten den Strom wieder ab, aus Grund. Okay, das ist egal, denn... Feuerlöscher, Messer mitnehmen. Das habe ich gemacht. Wieso muss ich das Messer mitnehmen? Das Messer ist für das Ende. Das Messer kriegen wir aber oben. Deswegen nehme ich das Messer nicht mit. Diesen Teil habe ich aber erledigt schon. Das muss ich nicht mehr machen. Weil den Feuerlöscher habe ich aufgefüllt. Ich habe echt keinen Platz mehr im Winter, ne? Ja, absolut nicht. Ja, wenn ich auf eine Ameise trete, macht halt ein bisschen weh. Oder? Ja, ein bisschen. Was ist denn hier drüben? Ich gehe mal gucken. Ist auch eine Tür, ich weiß nicht mehr was. So, Waffenraum habe ich gemacht. ist hier drin. Da gibt es, glaube ich, Bonusinfos einfach. Forschungsbericht über Ameisenkönigin Nachdem ich in den Genen einer Ameisenkönigin auf die Überreste eines uralten Virus gestoßen bin, habe ich meine Forschungen auf Ameisen kon konzentriert. Das Ökosystem der Ameisen erscheint mir einfach ideal. Es gibt nur eine Königin in jedem Ameisenhaufen und alle Soldaten und Ameisen sind Sklaven der Königin, der sie ihr ganzes Leben widmen. Der Tod der Königin ist zugleich der Untergang des Ameisenhaufens. Ameisenhaufens. Arbeiter und Krieger hingegen sind leicht zu ersetzen, solange die Königin am Leben bleibt. Das spiegelt exakt die Beziehung zwischen mir und dem ignoranten Rest der Menschheit wider. Ich habe den idealen Virus erschaffen, indem ich einfach die Gene der Ameisenkönigin in dem Muttervirus indizierte, den Spencer gefunden hat. Also hat sie ein Zombie-Virus mit einem virus gekreuzt. Ich habe meinen ansonsten nutzlosen Vater als Testobjekt benutzt. Doch wie ich schon vermutet hatte, bewirkte der Virus eine schnelle Veränderung in seinen Zellen, wodurch sein Gehirn und sein Körpergewebe völlig zerstört wurden. Dabei entstand in seinem Körper ein spezielles Giftgas, gegen das die blauen Kräuter völlig wirkungslos waren. Daher habe ich für Notfall ein Gegenmittel gemischt und es im Chemiewaffenlager auf Ebene B2 gelagert. Das brauchen wir. Ich habe beschlossen, diesem Virus mit seinem unvorstellbaren Potenzial den Namen T-Veronica zu geben. Sobald ich noch herausgefunden habe, wie ich die Macht dieses wunderbaren Virus benutzen kann, ist meine Forschung endgültig abgeschlossen. Alexia Ashford. Eine alte Petroleumlampe, ja das ist schön. Falsche Taste, Dank. Ah, ich hasse dieses Laufen, weil ich nicht drehen kann, richtig. Ja, kannst du bitte aufhören? Danke! Fuck you! Wir ja, haben sie in der vollen health -Pool gegeben, ne? Wie sieht's aus? Ich bin in den gefährlichen Bereich. Da lebt noch einer. Anscheinend nicht. Ist hier irgendwas von Relevanz? Hier ist Moon. Okay. Von mir aus. Irgendwas. Eine Computeranlage vermutlich war sie mit dem Hauptcomputer verbunden. Okay, sonst ist hier nichts. Nee. Wird gar gewastet. Hab ich. Nein, ich kann es nicht kombinieren, das also lasse ich. Ja, ja. Ja. Die machen zum Glück nicht weh. Wenn die jetzt nur Schaden machen würden, hätte ich echt ein Problem.